you mm -hmm. Ich bin Raphael Fellmer, 32 Jahre alt, Mitgründer von Foodsharing und setze mich für die Kultur des Teilens ein. Und bei Twitter findet man mich unter Raphael Fellmer. Twitter nutze ich seit äh, über fünf Jahren, um für mehr Bewusstsein zu sorgen, die Menschen zu sensibilisieren und auch einfach ja, über den Wandel, der auf der ganzen Welt passiert, zu berichten. Angefangen, Lebensmittel legal zu retten, habe ich im März 2012 hier in Berlin und seitdem hat sich die Bewegung ähm, ausgebreitet über ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und mittlerweile sind wir bei Foodsharing über 17.000 Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen und bei über 2.000 Betrieben Lebensmittel retten und so schon über 4 Millionen Kilo vor der Tonne bewahren konnten. Lebensmittel retten ist ein Riesenthema und es beginnt eigentlich schon auf dem Acker, dass zwischen 10 und 50 Prozent der Dinge, die angebaut werden, einfach dort liegen gelassen werden, weil sie unserer Norm nicht entsprechen. Das heißt, wir als Konsumenten im Supermarkt haben eine unglaubliche Macht, indem wir uns auch dafür einsetzen, schräge, krumme, hässliche Obst- und Gemüsesachen zu kaufen, anstatt dass die nicht mal geerntet werden. Der Tweet, lass die Lebensmittel länger leben, ist quasi ja, ein Ausrufezeichen bei 50% Lebensmittelverschwendung, die wir derzeit haben, mehr Achtsamkeit, Wertschätzung den Lebensmitteln zu schenken und äh, mit ihnen sorgsam umzugehen, damit sie eben nicht in der Tonne landen. Deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass alle Menschen auch die Verantwortung übernehmen für die Lage in der Welt und zu schauen, was können sie dagegen unternehmen, damit wir als Gesellschaft nicht mit 150 ähm, gegen eine Wand fahren. Also meine Vision ist, dass wir auf einer Erde leben, wo alle Menschen genügend zu essen haben. Und dafür gehört auch, dass wir hier, wo wir nicht so viel Hunger haben, aber viel importieren aus anderen Ländern, keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Es gibt zwei Sachen, die jeder Mensch machen kann, um sich gegen die Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Zum einen, sich möglichst pflanzlich zu ernähren. Das spart unglaublich viele Ressourcen, damit Lebensmittel. Und dann einfach zu Hause auch wirklich schauen, was muss noch äh, gegessen werden, bevor es schlecht wird. Und nicht einfach nur zu essen, was einem gerade in den Sinn kommt. Und mein Ziel und mein Wunsch ist es, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, sich auch für ihre Berufung einzubringen und auf vorhandene Ressourcen, Räumlichkeiten und Dinge zurückzugreifen, anstatt neue zu konsumieren und so ökologischer und mit mehr Freude ähm, ja, durchs Leben zu gehen. Thank <laughs> you.